Ja, hallo liebe zuseher geo leben tv zu freunde abonnenten sowie natürlich auch meine partner von der tc collection von der tepperwein collection und natürlich auch du der dieses jahr für sich einfach auch cbd royal entdeckt hat und für sich und seine gesundheit einfach einiges tun möchte ja meine lieben es ist heute der 22 dezember 2019 das jahr geht schön langsam zur neige und ja, es ist einfach einiges passiert auch in diesem Jahr. Der Fokus, mein Fokus, was einfach auch, sage jetzt mal Nahrungsergänzungen bzw. eben Mittel eben auch anbelangt, war ganz eindeutig auf CBD, auf CBD. Öl vor allem und auch diejenigen produkte die jetzt einfach so nach und nach damit noch herausgekommen sind warum Weil cbd einfach ein unglaubliches potenzial hat hier sind viele viele videos entstanden die meisten werden auch schon wissen was da wirklich mit cbd alles noch machbar ist beziehungsweise werden es nicht wissen weil sich ja auch noch nicht weiß was alles noch so passieren kann doch die erfahrungsberichte sind unglaublich die immer wieder auf uns her reinkommen ja in meinem leben ist einfach auch sehr sehr viel passiert nicht nur die letzten das letzte jahr sondern die letzten jahrzehnte mittlerweile und ich mag euch einfach auch mut machen auch mit, immer wieder mit meiner eigenen geschichte äh, es war für mich nicht immer selbstverständlich auf meine gesundheit zu schauen ja, überhaupt nicht im gegenteil ich habe habe wirklich sehr sehr hasardiert äh, sehr viel gezockt mit meiner gesundheit ich war allem zuträglich alkohol gutem essen wenig Bewegung wirklich jahrelang ich habe musik gemacht ja da habe ich wirklich auf nichts geschaut außer eben aufs musikmachen und eben arbeiten damit das geld hereinkommt. und so habe ich wirklich sehr sehr ungesund lange lange gelebt und habe irgendwann mal gemerkt hoppala da muss sich was ändern auch immer wieder mit hilfe von menschen die auf mich zugekommen sind die gesagt haben Du musst oder magst nicht einmal über dieses und jeniges nachdenken, ob das jetzt finanzielle Dinge waren, ja da wo ich wirklich vor über 30 Jahren mittlerweile einem Bank, äh, Bankangestellten, der mich damals persönlich betreut hat, unglaublich dankbar bin für diese Hilfe, die er mir gegeben hat, der mir wirklich gezeigt hat, dass ich im Kopf umdenken musste. Ja, ich habe immer zu wenig Geld gehabt, immer zu wenig, egal was ich verdient habe, ich habe immer zu, zu wenig gehabt. Und der hat mir gezeigt, dass ich das Ganze drehen kann, indem er einfach gesagt hat, lieber Geo, magst du nicht einfach auch mal was ansparen? Ja, magst du nicht einfach mal was auf die Seite tun? Kleine Summen, aber... In deinem Kopf ist wichtig, dass der einfach auch mal merkt, es fließt nicht nur alles raus, sondern es bleibt auch was da. Und wie gesagt, damals hatte ich ihr Schulden zurückzuzahlen und habe gesagt, wie soll das funktionieren? Ich habe mich schlussendlich darauf eingelassen und seither fließt auch das Geldwiesel nicht mehr. Es ist eine mentale Sache, zum Beispiel. Ja, es hat sich in meinem Leben viel auch noch mit Gesundheit, ja, körperlich. Ich war mit 33, 34 nicht wirklich körperlich gesund. Ich habe viel, viel Geraucht 40, 50 Zigaretten am Tag. Ich habe auch gerne Alkohol getrunken und diesbezüglich auch mal ein gröberes Problem damit gehabt. Ich habe aber all diese Dinge hinter mir lassen können, weil sich immer wieder ganz wichtige Dinge in meinem Kopf gedreht haben die gesagt haben, hey, was ist dir wichtiger? Ähm, Alkohol, der Genuss ständig und sonstiges, Rauchen oder dein Leben. Also hier gibt es ganz, ganz wichtige Dinge, die man einfach drehen kann. Und so geht es einfach peu à peu weiter. Ja? Und jetzt mag ich aber nicht mehr allzu viel über mich reden, sondern auch ein bisschen über die Erfahrungen, über Erfahrungsberichte, jetzt speziell eben auch auf der körperlichen Ebene die Menschen heuer gemacht haben mit CBD Öl, der liebe Karl Heinz, ein Partner und sehr sehr guter Freund mittlerweile von mir, der mir immer wieder auch zusätzlich Geschichten zukommen lässt, ja, wo man wirklich sagt Wahnsinn ja, das funktioniert wirklich das ganze. Die TC int hat auch. CBD-Öl-Royal jetzt einfach mal testen lassen, vergleichen mit vielen, vielen anderen Produkten, weil sie sich auch immer gesagt haben, was ist da wirklich, was unterscheidet uns da wirklich so massiv von anderen, weil wirklich die Erfolge so so unglaublich immer wieder sind, ja. Und da kann ich einfach nur sagen, das CBD-Royal in dem Falle, ist da wirklich weit, weit voran. das sind gewisse Marker, gewisse Indikatoren, wo sich einfach zeigt, dass das CBD-Öl das CBD Royal in seiner Gesamtheit wirklich hier weit, weit vor vielen anderen Produkten steckt. Viele Gründe wissen wir ja, aber da sind auch noch viele, viele andere Dinge mit drinnen, die das CBD-Öl Royal wirklich so, so erfolgreich machen, bezüglich eben auch unsere Erfolgsgeschichten ähm, mit vielen, vielen Menschen. Und jetzt lese ich euch, deshalb habe ich auch die Brille seit Anfang an auf. Jetzt lese ich euch einfach ein paar Erfolgsgeschichten vor, weil es ohne Brille kann ich es nicht lesen. Los geht's, meine Lieben. Mein Name ist Maria. Ich möchte euch hiermit meinen Erfahrungsbericht vom Hanföl, CBD Öl Royal kurz schildern. Ich habe schon seit circa dreieinhalb Monaten psychische Probleme, die sich folgendermaßen äußerten, hatte aufgrund enormen Stress plötzlich starke Kopfkrämpfe verbunden mit Panikattacken, großen Ängsten und immer wieder starke negative Gedanken, die schwer zu stoppen waren, bekommen. Es war oft unerträglich. Durch, tägliche, durch die tägliche Einnahme von CBD-Öl-Royal hatten sich dann meine Kopfkrämpfe nach einigen Wochen stark gebessert, bis sie jetzt schon seit einiger Zeit ganz verschwunden sind, ja, ohne Einnahme von sonstigen Medikamenten. Ja, auch meine Panikattacken, Ängste sowie die starken Gedanken, starken Gedanken haben sich allmählich sehr, sehr verbessert. Ja, da gibt es noch einiges, ja sie beschreibt dann auch von ihrer Tochter, auch von meiner Tochter möchte ich kurz schildern, sie nimmt auch seit einigen Wochen das Harnfüll und berichtet mir laufend ihre Erfahrungen. Sie hatte starke Entzündungen im Körper, Verdacht auf MS, nach einer weiteren Kontrolle durch ein MRT, also durch eine Magnetfeldresonanz, wurde ihr bestätigt, dass sich die Entzündungen im Körper nicht weiter ausgebreitet haben. Sie hatte auch immer wieder morgendliches Herzrasen und starkes Husten nach dem Aufwachen. Das Herzrasen ist verschwunden, Husten muss sie noch leicht am Morgen. Ihr Haarsfall, den sie auch leicht hatte, ist auch weg. Sie ist sehr begeistert von diesem CBD Royal, dem ich mich nur anschließen kann. Ja. Es ist einfach so, solche Dinge kann man gar nicht erfinden, ja. ja? Sowas fällt, fällt einem gar nicht ein, was Menschen hier wirklich berichten, ja. Dann kommt jemand äh, ohne Namen, ich würde auch gerne meine Erfahrungsberichte schildern. Ich leide mein Leben lang an chronischen Schmerzen, einmal Kopfschmerzen, wahnsinnigen Darmbeschwerden und Blasenbrennen. Kaum beruhigte sich der Darm, kamen Kopfschmerzen und vergingen diese. Kam kam das Blasenbrennen, irgendwie ein Kreislauf, aus dem ich nicht mehr herauskam. Zusätzlich leide ich seit Jahren an dieser fürchterlichen Müdigkeit. Ich war nie ausgeschlafen und hatte keinen Tag ohne Mittagsschlaf. Nun nehme ich seit einiger Zeit das Öl. Ich dachte mir, versuchen kann es ich. kann ich es einfach einmal. Und nun kommt es. Nach drei Tagen Einnahme wachte ich morgens auf, öffnete meine Augen. Und das werde ich nicht so schnell vergessen. Ich dachte mir... Petra, und jetzt wissen wir den Namen doch, du hast heute Morgen keine Schmerzen mehr. Ich stand das erste Mal gut gelaunt auf und fühle mich anders als sonst. Es war unglaublich für mich aufzustehen ohne Schmerzen. Ja? Die Tage bis jetzt verliefen nicht anders, ich habe kaum irgendwelche Schmerzen, mein Darm arbeitet einwandfrei ohne Schmerzen, die Kopfschmerzen haben sich verabschiedet und das allerbeste ist, diese unerträgliche Müdigkeit ist weg. Mein Tag braucht kein Mittagsschliffchen mehr und... Es ist ein Wahnsinnsgefühl ausgeruht zu sein. Ja, herzlichen Dank steht da noch. Ich möchte Ihnen noch einen Erfahrungsbericht über Ihr CBD-Royal geben. ist eine weitere Probandin, sage ich jetzt mal. Wir haben ursprünglich das CBD-Royal für unsere zwölf Jahre alte Schäferhundin bestellt. Also hier sieht man natürlich auch für Tiere ist es gut um ihren Krebs besser behandeln zu können. Dabei haben wir eine ganz andere lebensbedrohliche Erkrankung übersehen an ihrer Hundemutter, an der ihre Hundemutter schon eingeschläfert werden musste. Es handelte sich um eine schwere Entzündung und Degeneration der Wirbelsäule und der Hüfte. Alexa hatte seit längerer Zeit nichts, kaum geschlafen, war sehr unruhig, ist ständig nachts durch die Wohnung gelaufen. Wir dachten, es handelt sich um einen ihrer völlig übertriebenen Wach- und Beschützerinstinkte. In Wirklichkeit konnte sie vor Schmerzen nicht schlafen. An diesem einem Samstag hat sie morgens bei der kleinsten Berührung vor Schmerzen geschrien. Auslöser war wahrscheinlich der Sprung aus dem Bett am Vorrat. Ja, meine Lieben, da geht es noch ziemlich weit, abgekürzt einfach nochmal. Sie haben dann CBD-Öl ausprobiert, haben einfach ein paar Tropfen da ist nicht wirklich viel besser geworden, dann haben sie täglich dreimal 20 Tropfen gegeben, ja, einem Hund, und sie hat sich dann total verändert, hat wieder gegessen, hat wieder geschlafen, springt wieder herum wie eine Wilde und ja, sie wird dann auch wohl noch wesentlich länger leben, trotz des Krebses in dem Fall, ähm, mehr weiß ich da jetzt in dem Fall auch dazu, nicht, jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter, da gibt es noch eine, eine liebe Sissi, die 43 Jahre alt ist und einfach auch beschreibt, dass sie äh, eigentlich beruflich als Gesundheitstrainerin tätig ist und, und hier natürlich einiges an Wissen hat und viel für andere macht und selber aber seit vier Jahren unter sehr starken äh, Rückenschmerzen leidet ja, äh, und einfach alles Mögliche gemacht hat, hier wirklich versucht hat, das wegzubringen, ist ihr einfach nicht gelungen, äh, Sie ist natürlich zu Therapeuten, zu Physiotherapeuten gegangen, äh, dorthin, hin dahin, hat Mittelchen da und dort ausprobiert, wahrscheinlich auch die Schulmedizin. Und sie hat wirklich dann geschrieben, sie hat, ist dann auf CBD Öl Royal gekommen und hat da am Morgen, glaube ich, fünf Tropfen eingenommen, am Abend zehn und am nächsten Tag waren die Schmerzen weg. Sie hat es weiter eingenommen, so in dieser Dosis und hat seither keine Schmerzen mehr. Also dieser Bericht ist natürlich jetzt auch schon ein paar Wochen alt und ist sieben Wochen seither schmerzfrei, laut dieses Berichtes gewesen. Ja, meine Lieben, da geht es einfach weiter. Sie hat dann auch noch über ihren Sohn damit eben über ihren Sohn geschrieben, da ist auch noch einiges. Beim ja, Michael M., der 56 Jahre ist, habe ich hier ein eigenes Video auch gedreht darüber. Der hat, wie gesagt, seinen Hirntumor mit Hilfe von cbd Il royal eben auch ähm, geheilt, mehr oder weniger. Er wurde von der Schulmedizin zum Tod, Tod geweiht, sechs Monate hatte er noch zu leben, hat dieses bei, bisher bei Weitem überlebt und es wurde laut MRT ist eben kein Hirntumor mehr festgestellt. Also auch hier unglaublich, ist also eine unglaubliche Geschichte. Dann gibt es die Renate G. aus Filderstadt. Hallo, ich habe seit gut 15 Jahren starke rheumatische Rheumatoide Ar Arthritis mit teils sehr starken Schmerzen in Form von Schüben. Mein Hausarzt hat mir bislang die herkömmlichen Schmerzmittel verschrieben. Ibupropfen, uh, Novamin-Sulfon oder Diazlak. Di Nichts hat wirklich helfen können, die Nebenwirkungen waren dafür umso schlimmer. Vor acht Monaten habe ich von meiner Heilpraktikerin das CBD Royal empfohlen bekommen. Mir war mittlerweile alles egal und ich dachte, es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Ich habe zu Beginn einen halben Teelöffel morgens und abends genommen. Nach drei Tagen konnte ich meine Finger wieder bewegen und meine Schultern waren und mindestens drei Viertel weniger schmerzhaft. Habe dann nach vier, Ta vier Tagen auf zwei ganze Teelöffel gesteigert. Meine Schmerzen sind nicht zu so hundertprozentig weg, aber ich habe seit 15 Jahren das erste Mal wieder Lebensqualität zurückbekommen. Die Schmerzen sind teils ganz verschwunden oder recht gut auszuhalten. Also meine Lieben, es geht hier nicht immer ah, um das, dass innerhalb von zwei Jahren hier wahnsinnige Wunder geschehen und alles ist plötzlich komplett weg. Es geht auch darum, wirklich mit chronischen Probleme mit chronischen Schmerzen wirklich so weit zu kommen, um wirklich ein, Leb ein lebenswertes Leben wieder führen zu können. Dann haben wir den Herrn F. aus Hannover, also für meine deutschen Freunde auch einige Einige deutsche Berichte. Ich leide seit etwa zwei Jahren an Depressionen, teils schwer, so dass ich nicht arbeitsfähig bin und nicht mehr das Haus verlassen habe. Ich bin in Behandlung bei meinem Hausarzt und meinem Psychologen. Dieser schickte mich zu einem Heilpraktiker, der seit Jahren mit CBD arbeitet. Von ihm bekam ich den Tipp mit CBD Royal Hanf Bioextrakt. Nach nur drei Wochen bin ich fast frei von Depressionsschüben. Ich nehme am Tag 25 Tropfen regelmäßig. Ich bleibe dabei. Herzliches Dankeschön an die Heilpraktiker, ja, sie werden dann irgendwann alle von der Schulmedizin zu Heilpraktikern geschickt und da weiß ich eben auch privat, meine Freundin ist Heilpraktikerin, dass hier einfach CBD-Öl äh, schon sehr, sehr wichtig ist und auch immer wieder sehr gute Erfolge damit erzielt werden. Ähm, dann weiter, schönen guten Tag, ich, ich hatte seit über 20 Jahren auf beiden Ohren Tinnitus, habe alles versucht, bin seit zwei Jahren bei einer wunderbaren Heilpraktikerin wieder, Dankeschön in Behandlung. Sie macht mich auf das CBD-Royal aufmerksam. Ich versuche, versuchte es und bin nach vier Monaten fast frei von Tinnitus-Beschwerden. Nur noch sporadisch tritt es auf, geht dann aber fast auf null zurück. So ist es sehr, sehr gut lebbar, wie schon gesagt. Und jetzt schauen wir noch mal. Die Frau W. aus Braunschweig, 67 Jahre, ich habe seit drei Jahren Fibromyalgie, ja, Schlafstörungen und Parkinson. Ich nehme keinerlei Medikamente mehr, da die Nebenwirkungen Magengeschwür und Darmgeschwür für mich inakzeptabel wurden. Im Zentrum für Gesundheit hat mich die Mitarbeiterin auf CBD Royal aufmerksam gemacht. Und mir von tollen Erfolgen andere Patienten berichtet. Ich nehme seit fünf Monaten das CBD-Öl und habe deutlich weniger Schmerzen, kann wieder besser schlafen und die Parkinson-Symptome sind rückläufig. Ja, meine Lieben, und da geht es noch weiter und weiter. Ich werde all diese Berichte, es sind unglaublich viele Berichte, die da noch da sind. Nehme ich den letzten einfach auch noch. Dazwischen habe ich jetzt 20 ausgelassen. Frau R, 62 Jahre. Epilepsie seit neun Jahren, nimmt seit sieben Monaten CBD-Royal. Öl zweimal einen ganzen Teelöffel. Die Anfälle sind in der Anzahl um gut 60 Prozent und in der Schwere um gut 90 Prozent reduziert. Ja, da ist wirklich unglaublich was los, meine Lieben. Jetzt durch das weg und ich werde natürlich diese ganzen Berichte noch auf meine Homepage bewusst gesund hineingeben. Da, sind, da kann sie sich dann ein jeder in aller aller Ruhe durchlesen, dass sie sie fast. Äh, spannender als ein Kriminalroman, wenn man das Ganze so liest, was da wirklich so passiert. Und jetzt brauche ich auch meine Brille nicht mehr. Ja, das wäre es zu den Erfahrungsberichten. Ich habe jetzt auch noch ein Video zu einem neuen, neuen Produkt äh, von der Tepperwein Collection herausgebracht. Ich, darauf möchte ich euch auch ein bisschen hin, hinlenken, sagen, dass natürlich CBD äußerlich auf, aufgetragen werden kann da handelt es sich um die cbd face care creme also um die cbd gesichtscreme ja die hier bei falten wunderbar sein soll ähm, da sind viele viele viele wunderbare äh, zusätzliche mittel neben ähm, naturstoffe neben dem cbd öl einfach auch noch drinnen und hier habe ich euch mir erlaubt noch ein video mitzuschicken das nur um die cbd face care cream geht schaut es euch einfach an und dann seht ihr eh, ob das auch für euch interessant sein könnte vor allem natürlich auch für meine lieben partner ganz klar die informationen sind sicher gut für euch ja meine lieben das wäre es dann auch gewesen in diesem sinne ich wünsche euch allen allen ganz wunderbare tage jetzt weihnachten feiert brav das gequitsche dann nervt mir ein bisschen das habe ich befürchtet von diesen der, der quitscht, der fängt da zum quitschen. Also habt ganz, ganz wunderbare Tage die nächsten Weihnachten. Ich hoffe, das Christkind ist brav bei euch. Ja, bei uns heißt das Christkind und nicht Weihnachtsmann. Und ihr wart vor allem brav, dass das Christkind auch einiges bringt. Erholt euch gut. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass ich einige Tage mal nichts mache. Ihr hört dann von mir wieder, wieder um, den, um den Jahreswechsel, werde ich ein ein video herausbringen noch mal über geoleben tv das letzte jahr 2019 die tops und die flops sozusagen das wird dann um den jahreswechsel kommen bis dahin werde ich mich jetzt wirklich mal auf die faule haut legen echt einmal ausrasten nichts tun denn das ist was was mir gar nicht so einfach fällt da freue ich mich jetzt einfach auf die nächsten tage mit mir mit meiner freundin und natürlich mit anderen menschen die wir so wichtig sind also macht es gut ihr wisst sehr, am wichtigsten ist die gesundheit bleibt gesund wenn Sie es noch nicht sind, dann schaut dass ihr es werdet nutzt alle möglichkeiten die es wirklich dazu gibt wir leben wirklich in einer zeit wo es wirklich unglaublich ist an informationen zu kommen und hier wirklich vieles vieles für sich zu entdecken selbstverantwortlich selbstbewusst und selbstwertig eben zu entdecken. In dem Falle, ich habe euch liebe, ihr wisst, ihr seht, bleibt gesund, werdet gesund, wenn es noch nicht seid, dann werdet es auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sehen uns im neuen Jahr. Alles, alles Liebe, euer Geo.